Hallo und Willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020 Boeing 777-300R von Captain Sim Aufbereitung Cockpit und Startup der Triebwerke Willy Toriel Ladies and Gentlemen, Boys and Girls Bitte nehmen Sie nun Platz für einen kurzen Rundgang durch die 777 von Captain Sim Nun sind wir nach dem tollen Rundgang von der 777 in den Cockpit angekommen und das schauen wir uns mal genauer an. Wir haben hier oben unser battery Hauptschalter, den schalten wir ein. Und in erster Linie kümmern wir uns mal ums Licht. Das ist der Dom, wisst Bescheid. Dann haben wir auch noch. Yes. Sehr gut, dann haben wir hier links für den Piloten und rechts eigentlich für den Copilot. Weiter geht's, dann haben wir hier unten noch. Genau. So weit zum Licht. Da wir jetzt unsere Triebwerke starten wollen, in erster Linie unser APU. Machen wir Beacon, Navigation, und weil schon ein bisschen Dämmerung ist, dann hauen wir unser Logo-Licht auch gleich rein. Und wir starten unser APU, unser Hilfstriebwerk. Sobald das hochgefahren ist, nochmal hier überprüfen und wunderbar. Wir wollen die Triebwerke starten. Dann schalten wir hier unsere Fuel-Leitungen ein, Entlüftung, Triebwerke schalten wir auch ein. Dann starten wir Triebwerk Nummer 2, rechtes Triebwerk. Wir klicken hier auf Start, gehen runter und starten das Triebwerk. Die Zündung ist schon gekommen, man konnte es hören und man sieht, es fährt hoch. Prüfen wir die Instrumente vom Triebwerk und sobald diese stabil sind wie jetzt, machen wir denselben Vorgang mit dem linken, sprich Triebwerk Nummer 1. Stellen auf Starter und starten das Triebwerk, gucken die Instrumente, Triebwerk Nummer 1 fährt hoch. Und sobald auch dieses Triebwerk Available ist, sind somit beide Triebwerke Available vorhanden, das passt und wir können APU ausschalten. Soviel zum Cockpit Preparation und Triebwerkstart von der 777-300ER von Captain Sim. Ich hoffe es war hilfreich, wenn so war, Daumen hoch, etwas Kommentieren in die Kommentare. Hä? Ja? <lacht> Wenn du Bock hast, lass ein Abo da. Schau doch gerne mal auch bei Twitch vorbei. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zugucken. Billy